Ich glaube, ja, wir jetzt weiter. Rein. Sind wir hier richtig? Ich weiß es nicht. Oh ja, ich glaube schon. Alles klar. Hast du schon irgendwie einen Plan? Möchtest du irgendwie Wirtschaftsingenieurwesen und äh, Mountainbiking dann auch irgendwie beruflich ja, integrieren irgendwann? Das äh, ist definitiv eine Option. Also, ähm, wie gesagt, ich habe jetzt zu meinem Sponsor Canyon sehr engen Kontakt. Äh, witzigerweise ist auch der Entwickler von meinem Rad, ein ähm, äh, Kumpel kann ich sagen, ähm, der ging bei mir auf die Schule, allerdings schon 15 Jahre bevor ich dort hinkomme. Und wir haben uns dann in Koblenz bei Canyon wieder getroffen und der hat mir zum Beispiel auch schon angeboten, eventuell bei ihm die Bachelorarbeit zu schreiben. Ähm, sowas ist natürlich cool und da habe ich schon auch wirklich äh, gute Insights. Ähm, aber ich kann mir auch vorstellen, dass wenn ich jetzt den Sport noch eine Weile macht, dass ich vielleicht auch denkt, okay, jetzt reicht's mit Radfahren und ich mache was ganz anderes. Schreiben wir schon oder so? Okay, cool. Wenn euch das Video gefallen hat, schreibt uns einen Kommentar und abonniert unseren Kanal.